Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich habe hier einen 3D-Drucker mitgebracht. Vielleicht hast du davon schon gehört. Mit dem kann man 3D-Objekte aus Kunststoff ähm, drucken. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Hier vorne wird diese Nozzle heißt es, erhitzt auf 200 Grad. 300 Grad. Und die wird schichtenweise ähm, das Objekt sozusagen aufbauen aufeinander, bis am Ende du, du dann das ähm, fertige 3D-Objekt hast. Ja, und mit was für Material? Das heißt PLA, der Kunststoff. Aha. Den habe ich ja. einmal in blau mitgebracht und einmal in rot. Rot. Rot. Rot. <lacht> ähm, und wenn du willst, können wir was ausdrucken. Mhm. Sollen wir mal schauen, was wir ausdrucken können? Ach ja, das wäre toll. Da gibt es zum Beispiel jetzt hier, keine Ahnung, ein Vogelhaus oder was zu Halloween, alles Mögliche an Kollektionen. Was ist denn so ein Begriff? Oder was würdest du denn gerne ausdrucken? Ich liebe ja Herzen. Kannst du auch Herzen drucken? Das ja? müsste auch Da sein. Ich schau mal. Schauen. hier siehst du jetzt eine Auswahl an Herzen. Ah, das little da? Ähm, das ist ein Herz aus Zahnrädern. Oh, nee, nee. Ein ganz glattes, kleines Herz. Gibt es ein Lesezeichen auch? Noch? Nein. Oder hier gibt es so einen, ähm, den kannst du an die Kette aufhängen, mhm. jetzt, wir das mal anschauen. Plus, wie groß ist das? Äh, du kannst selbst entscheiden, wie groß du es machen möchtest. Ach, das ist schon ziemlich klein. Geht es auch ziemlich klein? Mhm. Mhm. Ziemlich klein, wenn man es anhängen kann, weißt du? Aber in So Rot. sieht das aus. Äh, ja. Hier ist jetzt weiß, du kannst natürlich selbst entscheiden, mit was du in das Rot. haben möchtest. Rot. Und es kommt hier an eine Kette dann dran. Mhm. Aber die Ketten hast du nicht. <lacht> Das sieht ja gut Nee, aber was hat das für ein Gestell? Das ist zum Ausdrucken, damit das stabil ach, ach so. ist, das machen wir Ende dann weg. Also so klein wie es geht. Mhm. Ähm, ich lade das mal runter. Und jetzt öffnet man einen Slicer, also weiß das Programm. In den machst du das Objekt rein und du übersetzt es dann für den 3D-Drucker, dass er weiß, mit welchem handeln muss, was er ausdrucken muss, wo er sich hinbewegen muss, mhm. wo wie viel Material rausgedrückt werden muss. Das ist Wir haben jetzt hier die STL-Datei mhm. und die kommt jetzt hier in das Programm rein. Mhm. Da siehst du auch schon das Herz. Ja, süß. Und hier kannst du es einstellen, welche Auflösung sozusagen das Herz haben soll. Ob es jetzt ähm, ganz feine äh, Schichten haben soll oder eher ein bisschen größere. Nee, ganz feine. Ganz, ganz feine Schichten. Mhm. Mhm. Ähm, und was man auch auch etwas sollte, kleiner als das, oder? Geht es. Ähm, das ist jetzt ist ziemlich groß. 2,3 x4 cm. also ist gar nicht so groß eigentlich. Ähm, und was man auch beachten muss bei dem Modell, damit das richtig ausdruckt und es nicht zusammenfällt, ja. da musst du den Support anschalten. Das sind diese Stützen, die er dann mitdruckt, damit es nicht zusammenfällt. Aha, aha, aha. Und die macht man am Ende die dann einfach, einfach. ab. ab. Aha, aha. Wahnsinn. Ähm, jetzt muss ich hier auf Slice drücken und es sagt dann gleich. Ähm, wie lange es ungefähr dauert, das auszudrucken? Wir haben es sehr fein eingestellt. Es mhm. dauert 45 Minuten. Das speichern wir jetzt auf diese Speicherkarte hier. Also auf, auf <lacht> diese, diese ganz kleine Nein. Speicherkarte. Nein. Zeig das mal mit Ihnen! Das hätte Sinn. Ähm, und dann können wir das ausdrucken. So, jetzt haben wir das auf der Speicherkarte drauf. Und jetzt muss erstmal das Filament rein. Du hast gesagt, ist. du möchtest äh, rote Filament haben, oder? Ja, ja. Mhm. Und wie teuer stand so eine Rolle da? Ne? Also, ich habe eine so ungefähr 10 Euro pro Kilo. Das ist ich eigentlich ein ich immer ein Kilo. Mhm. Mhm. Mhm. Es gibt, ich glaube, noch günstigeres und teureres, aber das ist schon so ein recht gutes Filament, würde ich sagen. Ich jetzt diese Speicherkarte. Wo ist jetzt die? Hier rein. Wo ist die, die Plattform? Die hat sich nach hinten gefahren, die bewegt sich. Das wirst du jetzt gleich sehen. Aha. Also, ich wähle jetzt mal hier die Datei aus und wenn du jetzt. Dort drauf drückst, in der Mitte drauf drückst, dann startet er. Da drauf. Genau. <lacht> und jetzt heizt der automatisch dieses ähm, dieses Heatbed heißt das Ganze auf 60 Grad mhm. und das auf 200 Grad. Ofen. Mhm. Da es <lacht> dauert kurz. Mhm. Und es dauert dann ungefähr 45 Minuten was, mit dem, was wir jetzt ausgewählt haben an der Qualität. Und du siehst, er ich bewegt geht los. sich. Und sie bewegt sich doch. Er bewegt sich doch. Er geht wieder weg. Ja, der macht erst so einen Streifen an der Seite, damit alle Reste abge. Aha. Und jetzt fängt er in der Mitte an, macht erstmal die Außenlinie die davon. Und diese Befehle, wo er sich jetzt hinbewegen kann und alles Mögliche, das ist jetzt, so nennt man das G-Code, heißt das Ganze. Das sozusagen die Koordinaten, wo also er hin ist muss. Ist und. Das, ist schon das, was, ja. was Verzauberndes Wir können jetzt eigentlich auch was anderes machen. Wir können jetzt. Ja, ich muss ja wohl, ich muss meine Sendung <lacht> noch schreiben. Du kannst jetzt die Sendung schreiben und dann lassen wir das laufen. und dann. Das stört dich nicht, bei deiner nee, Arbeit. Nee. Also unser Wunderapparat arbeitet jetzt und wir... Wir können weggehen mhm. und unsere andere Arbeit machen. Ich muss die Sendung heute Abend noch vorbereiten. So, wir sind jetzt wieder da und der 3D-Druck ist fertig. Wir können mal den 3D-Drucker ausschalten wieder. Da? Mhm, da? Ach, den roten Mhm. Aus. <lacht> und jetzt machen wir diese Platte ab hier, die kann nämlich... Das machst du bitte, ja? ...abnehmen. Mit zwei Händen am Bett. Tata. Und das Herz ist da. Sieht ja wunderschön aus. Kann ich es wegnehmen? Mhm, jetzt kannst du es abmachen. Ruhig, fest. Und da unten hat es jetzt diese Stützstruktur. Warte mal. <lacht> ich bin ganz Diese aufgeregt. Stützstruktur. das kommt weg. Die macht man normalerweise mit dieser. Die beiliegenden äh, Zange weg, die habe ich aber nicht dabei, aber es müsste auch mit der Hand gehen. Das machst dann aber bitte du. Mhm. Wenn es kaputt geht, ist es deine Sache. Es geht nicht kaputt. Also, schaut euch dieses schöne Herz an, was aus der Wundermaschine kam. Und Jan muss dann noch ein bisschen mit seiner mit einer kleinen Zange da oben das machen und da unten noch ein bisschen. hat sich schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen verkratzt, weißt du? Nö, verkratzt ist das. Nicht. Kann man diese dieses diese, ähm, Fläche auch noch irgendwie bemalen? Du kannst ja theoretisch alles draufmalen, was du möchtest, aber mhm. der Drucker kann jetzt nur mit einer Farbe drucken. Ja. Nee, nee, selbst von Hand, dann irgendwas da was drauf macht oder, oder einen, einen Sticker drauf klebt oder sowas. Das, ist nicht möglich. das hängt vom Material, aber ich glaube, das dürfte schon drauf haften. Mhm. Gut. Also ich finde es ganz entzückend. Schaut euch das an. Gut, dann sagen wir euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.